Hinter mir seht ihr das Kulturwissenschaftliche Zentrum, kurz KWZ. Das Gebäude ist 2012 äh, eröffnet worden, ist also das zweitjüngste Gebäude hier auf dem Zentralcampus und ist maßgeblich für die ja, Studierenden der Philosophischen Fakultät da. Für uns ist es manchmal relevant, weil dort auch viele Seminarräume drin zu finden sind und auch die Bibliothek der Kulturwissenschaften dort zu finden ist, wo man einen ruhigen Arbeitsplatz finden kann, wenn das mal gewünscht ist von euch.